Herzlich willkommen bei World WorldChanger, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg G. -E. Immer mehr Menschen ist es wichtig, dass Firmen nachhaltig arbeiten. Aus diesem Grund liefert die Salzburg G -E auch zu 100% saubere Energie in jeden Haushalt hier bei uns in Salzburg. Außerdem haben wir Kolleginnen und Kollegen am Start, die sich um die Energieeffizienz kümmern, bei Ihnen zu Hause, aber auch im Betrieb.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 Wenn Sie sich für Themen rund um Energiesparen, Energieberatung oder den Job als Energieberater interessieren, klicken Sie einfach auf www.salzburg-ag.at Energieberatung. Durch Corona hat sich viel verändert. So sind zum Beispiel viele Salzburgerinnen und Salzburger derzeit im Homeoffice und dass dort die Kosten nicht explodieren, nämlich die Energiekosten, haben wir die Energieberatung der Salzburger zu einem Kunden begleitet. Homeoffice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 Wenn wir schon in den eigenen vier Wänden sind, dann wechseln wir jetzt hinauf auf das Hausdach zur Photovoltaikanlage. Denn nach wie vor gibt es hier viele Mythen, Fragen, aber auch Antworten. Eine PV-Anlage bringt viele Vorteile mit sich. Man wird zum eigenen Stromproduzenten und kann seinen direkten erzeugten Strom selber verbrauchen. Dadurch muss weniger Strom aus dem Netz bezogen werden. Das spart nicht nur Energiekosten, sondern auch Netzkosten und andere Abgaben. Eine Möglichkeit ist auch, seinen überschüssigen Strom in eine Speicherbatterie zu laden. Die Batterie speichert den Strom, den Sie gerade nicht benötigen, und stellt ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur Verfügung. Es gibt verschiedene Arten von Speicher. Meistens sind diese ausgelegt aufs Tagesspeicher, das heißt am Tag befüllen, abends und in der Nacht verbrauchen. Also herausgenommen wird dann ein Teil der Energie am Morgen, da die PV-Anlage noch nicht so viel Strom liefert, um den kompletten Verbrauch im Haushalt abzudecken. Tagsüber produziert die PV-Anlage den meisten Sonnenstrom. In den meisten Fällen ist tagsüber niemand zu Hause und somit kann der überschüssige Strom gespeichert werden. Am Abend ist der Stromverbrauch am Höhepunkt, während die PV-Anlage noch keinen Strom mehr liefert. Jetzt wird ein Teil des Stroms vom Speicher verwendet, um den Bedarf im Haushalt abzudecken. Wenn auch Sie World Changer werden wollen, dann melden Sie sich ganz einfach bei der Energieberatung der Salzburger G. Wir freuen uns auf jeden Fall und ich freue mich auf die nächste Sendung in Kürze.